Sie sind gekommen, um ein Zeichen zu setzen gegen das größte Energieinfrastrukturprojekt Europas. Mehr als 3000 Einheimische und Gäste bilden eine Menschenkette, vier Kilometer von Prora bis nach Binz. Als symbolische Wand und schützende Mauer gegen LNG-Tanker und ihren Lärm, der hier zu Demozwecken aus den Lautsprechern dröhnt. Wir sind hierhergezogen und wir haben das gehört, diese Geräusche, die dort eingespielt werden, Tag und Nacht. Und das war nicht schön. Also vielen Menschen aus dem Dorf ging es richtig schlecht. Ja, um halt auch dafür zu kämpfen, dass hier äh, die Natur so bleibt, wie sie ist, damit meine Kinder und vielleicht auch die Enkelkinder, derer da noch ein bisschen was von haben. Ich habe was dagegen, dass unsere Ostsee, unsere Insel Rügen so zur Schande gemacht durch LNG-Terminals und der Wille der Bürger, der eigentlich ein ganz anderer ist so mit Füßen getreten wird. Nach Planungen des Bundes sollen Tanker das Flüssigerdgas zum Hafen Sassnitz-Mukran bringen. Dort soll das LNG wieder in Erdgas umgewandelt und mittels Pipeline durch den Greifswalder Bodden bis zum Energieknotenpunkt nach Lukmin gepumpt werden. Damit diese Gasumwandlungsschiffe im Hafen Sassnitz-Mukran Platz haben, müsste die Ostmole verlängert werden. Die würde die Strömung verändern, die auf natürliche Weise den Sand an den Strand nach Binz trägt. Das, was man eben von Binz kennt, diese, dieser feine Sand, sozusagen die wirklich gute Qualität, das ist natürlich eine große Gefahr, dass die am Ende auch flöten geht und man eben wirklich nur mit massiven Investitionen am Ende die Qualität des Strandes erhalten kann. Stein Stadt, Strandsand, Lärm und Tanker in Sicht. Die Insulaner befürchten Einbußen um bis zu 20 Prozent im Tourismus, dem größten Wirtschaftszweig der Insel. In Binz kann ich Ihnen sagen, haben wir eine Bruttowertschöpfung von rund 340 Millionen Euro aus dem, aus dem Tourismus heraus. Und wenn Sie das dann abnehmen, die 20%, äh, dann tut das so dermaßen weh. Und dafür haben die Leute totale Angst, was sich hier die letzten 30 Jahre aufgebaut haben. Sie wollen weiter protestieren, bis die Insel von der LNG-Planungsliste des Bundes verschwindet, sagen sie. Und sind fest entschlossen, der Politik einzuheizen. Heute mit den traditionellen Osterfeuern.